Ja, wie sind die Gruppe ähm, Planet B? Das ist von André und mir. Ähm, dann kommen wir direkt zu den Problemen und zur Fragestellung. Ähm, was hilft uns dabei, die Erde zu retten? In dem Fall des Spiels, ähm, äh, Bäume pflanzen und Land, Meer, Luft und Weltraum entmüllen. Dann... Ähm, ja. Äh, äh, äh, als Endprodukt haben wir uns ein äh, Spiel vorgestellt, äh, was 1984 startet und äh, mit 200, äh, 2684 endet. Ähm, Im Spiel muss man Müll einsammeln und bekommt äh, dadurch Karma und äh, HelferInnen. Äh, und eine Leiste soll auch äh, zeigen, wie kaputt die Ende ist. So haben wir uns das Spiel ungefähr vorgestellt, äh, mit äh, einer Stadt äh, oben rechts und äh, äh, und äh, Seen und so, dass man auch dort rumlaufen kann und dann äh, Flaschen einsammelt. Als ähm, und Zum Programmieren haben wir Scratch äh, genommen und äh, zum Zeichnen Excalibur, aber auch Scratch. Äh, und äh, wir haben auch äh, Yeah. Um, hier sehen wir noch mal eine live demo um, ich weiß nicht ob das jetzt klappt aber aha. Ja, um, da sieht man den besen um, das ist die haupt der hauptcharakter um, der besen muss Plastikflaschen einsammeln. Eine Plastikflasche wird dann zu einem Karma-Punkt. Ähm, und wenn man auf dem Wasser ist, dann muss man ähm, äh, Mülltypen einsammeln. Die geben dann auch nochmal wieder Karma. Und wie man das gesehen hat, haben wir zwei verschiedene Figuren gemacht. Eins auf dem Wasser und eins, also ein Boot mit einem Netz vorne dran ähm, fürs Wasser und sonst ein Wesen. Ähm, dann wollten wir das noch so machen, dass ähm, bei allen 50 Karma-Punkten ähm, das Jahrhundert gewechselt wird. Ähm, das ist jetzt aber auch nicht so einfach gewesen, deswegen haben wir das jetzt auch nochmal als spätere Idee. Ähm, die Plastikflaschen verschwinden, wenn während sie berührt werden und tauchen dann eine kurze Zeit später auf einem anderen Punkt irgendwo wieder auf. Ja. So, dann Ausblicken und offene Punkte. Ähm, wir wollen natürlich noch spätere, also weitere Level machen. Dafür bräuchten wir noch angepasste Hintergründe. Also jetzt tatsächlich vielleicht auch eine richtige Stadt, nicht nur, dass man sie nur rechts oben sieht. Dann auch noch äh, vielleicht äh, mehrere Handlungsmöglichkeiten, äh, dass man äh, äh, vielleicht auch Bäume pflanzen kann, äh, um äh, die äh, Welt zu retten. Ähm, dann wollten wir noch mehr Feinde hin äh, in das Spiel rein, Pothonia. Feinde ähm, in dem Sinne, dass sie auch aktiv was gegen ein Unternehmen, nicht nur wie die Plastikflaschen, die einfach nur rumliegen. Als Feinde hätten wir da zum Beispiel einen Multimilliardär uns ausgedacht, der uns dann versucht, uns aufzuhalten äh, mit seinen kleinen Lakaien.